Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Das ist der dritte Beitrag zur Vertiefung der Spiegelungsmethode, in der es heute um die äh, Spiegelung an einer dielektrischen Grenzschicht, also zwischen zwei, Dielektrika geht. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Ja, wir hatten uns in den letzten beiden Beiträgen schon damit beschäftigt, dass wir die Spiegelungsmethode im ersten Beitrag etwas formaler eingeführt hatten. Und dann hatten wir im zweiten Beitrag Beispiele gerechnet, die wir zumindest teilweise schon kannten. Wenn Sie diese beiden Beiträge noch nicht gesehen haben, dann sollten Sie sich das zunächst mal anschauen, weil wir vieles von dem, was wir dort vorbereitet haben, jetzt eben für, dieses, für diese Problembetrachtung hier benötigen. Was ist das Problem? Wir hatten ja bisher immer nur gesagt, wir interessieren uns für die Lösung in einem Volumen V1, das ein Dielektrikum sein soll, und das andere Volumen, das angrenzende Volumen, sollte ein ideal leitendes Medium sein. Das war das, das Volumen V2. Was wir jetzt betrachten wollen, ist, dass ähm, wir ähm, in einem Volumen V1, das dielektrisch ist, mit der Dielektrizitätskonstante Epsilon 1, ein zweites dielektrisches Volumen eingebettet haben, V2, mit der Dielektrizitätskonstante Epsilon 2. Und das ist natürlich zunächst mal ein ganz anderes Problem schon. Äh, hierbei sollen wie bisher auch Ladungen in Form von Punktladungen in V1 vorgegeben sein. Das heißt, an den Orten Ri' befinden sich die Ladungen Qi. Und gesucht ist aber jetzt dass die Lösung in V1 und in V2. Das ändert das Problem grundsätzlich. Bisher war immer nur die Lösung in V1 gesucht, weil wir die Lösung in V2, also in dem ideal leitenden Medium, ja schon kannten. Da ist die Lösung des elektrostatischen Problems ja einfach. Wenn da ein idealer Leiter ist, dann ist doch das Feld, das E-Feld, null. Ähm, jetzt, wie gesagt, lösen, suchen wir aber die Lösung in beiden Volumina und die sind beide dielektrisch. Da müssen wir natürlich ähm, aufpassen, wo wir die Bildladungen positionieren. Die Lösungsidee ähm, ist jetzt folgendermaßen. Ähm, für die Berechnung im eingebetteten Volumen V2, Entschuldigung, das ist hier ein V2, ähm, da äh, können wir zunächst mal ähm, ähm, halt, nein, für die Berechnung im nicht eingebetteten Medium, also in dem umgebenden Medium, das ist das V1, da äh, können wir Bildladungen, wie wir das bisher äh, gemacht haben, positionieren, weil wir müssen ja immer aufpassen, dass wir die Bildladungen nicht dort hinsetzen, ähm, wo wir das berechnen wollen. Das heißt, wenn ich es in V1 berechnen will, dann darf ich Bildladungen äh, nicht in V1 platzieren. Deshalb werden diese Bildladungen in V2 ähm, ähm, äh, deponiert als Ersatz für das, für das eingebettete Material. Das heißt, das V2 wo bisher eben auch ein Epsilon 2 war, das ersetze ich jetzt durch das gleiche Dielektrikum, was ich auch außen habe, also durch Epsilon gleich Epsilon 1. Ähm, damit kann ich dann hoffentlich das Potenzial in V1 berechnen. Ähm, für die Berechnung äh, im eingebetteten Volumen, also jetzt in V2, da kann ich natürlich nicht Bildladungen in V2 positionieren, weil das würde mir die Lösung ganz sicher verfälschen. Ich muss dann diese Bildladungen, die ich noch nicht kenne, die nenne ich äh, Q1 Stern Stern an den Orten R1 Stern Stern. Äh, die kann ich jetzt nur in V1 platzieren, äh, also in dem Bereich platzieren, wo ich jetzt gerade kein das Problem nicht berechnen. Ich muss es also unterteilen in eine zweischrittige Berechnung. In diesem zweiten Schritt der Berechnung, wo ich das in V2 berechne, muss ich jetzt natürlich das V1 mit epsilon gleich y2 annehmen, damit ich wieder kein Randwertproblem habe. Ich will ja durch diese Ersatzprobleme mein Randwertproblem gerade in ein Freiraumproblem überführen. Um das Ganze um die, die, die Parametervielfalt etwas einzugrenzen, werden wir zumindest den Versuch unternehmen, dass wir die äh, Bildladungen für diesen zweiten Strich, äh, Schritt dorthin platzieren, wo auch unsere ursprünglichen, die realen Ladungen äh, saßen. Also das Ri-Stern-Stern -Stern soll gleich dem ri Strich sein. Das kommt dann faktisch dem gleich, dass wir die ursprünglichen Ladungen nur verändern, weil im zweiten Ersatzproblem sind ja dann da die ursprünglichen Ladungen und an den gleichen Positionen zusätzlich die Ladungen QI, Sternchen, Sternchen. Wir haben also keine Ladungen an neuen Positionen, außer den Bildladungen, die wir im ersten Schritt einführen. Oder, nochmal als Bildchen dargestellt, wir haben ein reales Problem, so wie es hier dargestellt ist, also äußeres Volumen V1 mit Epsilon 1, inneres Volumen V2 mit Epsilon 2. Die Oberfläche von V2 wird natürlich auch wieder eine Rolle spielen. Wir nehmen an, dass wir in V1 Ladungen, reale Ladungen vorgegeben haben und wir dann somit ein Randwertproblem zu lösen hätten. Und äh, dieses Randwertproblem ersetzen wir jetzt in einem zweistufigen Verfahren äh, durch Freiraumprobleme. Wenn wir äh, im Außenraum das Potential berechnen, dann äh, füllen wir das innere Volumen V2 mit dem gleichen Dielektrikum, das wir außen haben. Dadurch haben wir dann kein Randwertproblem mehr. Äh, und um die Randwerte... Äh, einzuhalten, platzieren wir im Inneren von V2, so wie wir das auch vorher schon gemacht haben, Ladungen äh, QI Stern mal Lambda RI Strich. Das Minus ist wieder Konvention, wie wir es vorher auch hatten, an den Positionen RI Stern. Wenn Sie aufmerksam sind, stellen Sie fest, dass, Sie das jetzt, dass das jetzt etwas anders geschrieben ist als vorher. Wir haben hier vorher ähm, ähm, äh, äh, oder nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also das hatten wir im Prinzip vorher auch so geschrieben. Und das Lambda ist wieder äh, der Faktor, mit dem wir die Ladungen äh, skalieren. Und wir hatten vorher schon gesehen, dass, äh, äh, äh, dass das im Wesentlichen dann etwas ist, was, wo wir geometrieabhängig eine Aussage darüber machen können oder nicht erinnern Sie sich daran dass wir bei der Ebene und bei dem Problem Linienladungsdichte vor dem Zylinder äh, Lambda gleich 1 hatten. Und bei der Kugel äh, hatten wir äh, ein Lambda, das dann tatsächlich ortsabhängig war. Schauen Sie gegebenenfalls im Abschnitt Beispiele nochmal nach. Also das ist das erste Teilersatzproblem, wo wir jetzt nur äh, in V1 die Lösung berechnen und eigentlich so wie bisher Bildladungen in V2 platzieren, damit die Randwerte eingehalten werden. Und äh, na, wenn wir aber jetzt die Lösung auch in V2 berechnen wollen, dann können wir ja Bildladungen eben nicht in V2 setzen, äh, sondern was wir dann machen ist, dass wir das äußere Dielektrikum auch als Epsilon 2 annehmen, damit wir wieder keine ähm, äh, kein Randwertproblem haben. Und um die Randwerte automatisch einzuhalten, platzieren wir jetzt zusätzliche Ladungen, QI, Sternchen, Sternchen, äh, aber die nicht irgendwo hin, sondern um die Komplexität ein bisschen äh, einzuschränken, an die gleichen Positionen wie die ursprünglichen Ladungen. Das ist die Idee. Ja, und ähm, die... Äh, Nötigen, den nötigen Formalismus dafür haben wir eigentlich schon äh, entwickelt. Ähm, aber um jetzt die nächsten Schritte sauber zu verstehen, ähm, ist es gut, dass wir ähm, noch mal ganz kurz auf die Stetigkeitsbedingungen am Übergang zwischen zwei Materialien äh, drauf schauen. Das haben wir ja im äh, Hauptstrang dieser äh, Beitragsserie schon gemacht. Äh, schauen Sie in den Beitrag TT-Verhalten an Grenzflächen. Oder in das entsprechende Video. Dort ist das schon mal behandelt worden. Im Allgemeinen können wir sagen, wir haben einen normalen Vektor, der uns die Grenzfläche charakterisiert. Und wir hatten das immer so orientiert, dass es von Medium 1 nach Medium 2 hin orientiert ist. Das wollen wir beibehalten. Grundsätzlich können wir jeden beliebigen Vektor, wenn wir eine Richtung vorgeben, auch immer in die normalen Komponente und in eine Tangentialkomponente zerlegen. Die Normalkomponente ist die Komponente äh, in Richtung dieses normalen Vektors. Und ja, die Tangentialkomponente ist dann eben der zweite Summand, der noch fehlt, dass es der Vektor ist. Ähm, und äh, diese Tangentialrichtung, die können Sie berechnen, indem Sie einfach n Kreuz äh, dem Ursprungsvektor machen und dann nochmal Kreuz n. Und damit Sie das Ganze normieren, müssen Sie nochmal durch n Kreuz a dividieren. Das ist also, können Sie sich leicht von überzeugen, äh, der entsprechende Tangentialeinheitsvektor. Äh, und AT ist die entsprechende Komponente in die Richtung. Und äh, naja, die wird natürlich wieder die Länge n Kreuz a betrag haben, sodass sie das insgesamt dann auch so schreiben können in Aufspaltung in Normalkomponente und Tangentialkomponente. Aus dem Induktionsgesetz bekommen wir die Aussage, dass die Tangentialkomponente der elektrischen Feldstärke beim Übergang zwischen zwei dielektrischen Materialien immer stetig ist. Das heißt, dementsprechend gilt auch immer, schauen Sie sich die Tangentialkomponente an, das zweite Kreuz n können Sie hier natürlich weglassen, dann bleibt dabei, dass n Kreuz e2 minus e1 gleich 0 ist. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie es so haben wollen, wenn Sie eine Differenz in den Feldstärken haben, dann ist die Differenz nur in den Normalkomponenten der Feldstärke zu finden. Die Tangentialkomponente ist stetig. Das kann man natürlich auch fürs äh, äh, analog fürs Skalarpotential hinschreiben. Äh, Sie wissen ja, dass die beiden Größen äh, so miteinander äh, verknüpft sind. E ist gleich minus Gradient Phi. Das liegt daran, dass in der Elektrostatik das E-Feld rotationsfrei ist und das dann immer so geschrieben werden kann. Und wenn Sie jetzt hier einfach für E minus Gradient Phi einsetzen, dann haben Sie sofort die. Äh, diese äh, äquivalente Schreibweise für die Stetigkeitsbedingung der Tangentialkomponente. Auch das können Sie natürlich wieder so hinschreiben, dass Sie äh, den Unterschied äh, im Gradient phi ausdrücken als Unterschied in der Normalkomponente. Bei der äh, Dialekt bei der Normalkomponente äh, gibt es jetzt eine weitere äh, Bedingung, die folgt äh, aus dem aus dem Gausschen Gesetz. Und hier ist es so, dass die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung sehr wohl unstetig sein kann. Sie kann unstetig sein, sie muss aber nicht unstetig sein. Wenn sie unstetig ist, dann liegt das daran, dass wir eine Oberflächenladung ρF ausbilden können. Also denken Sie an den Fall, dass Sie eine Ladung in der Nähe einer geerdeten, ideal leitfähigen Oberfläche haben dann influenziert diese externe Ladung auf der Oberfläche eine Ladung und Sie bekommen tatsächlich eine solche Oberflächendichte. Hierzu muss, aber, muss es aber freie Ladungsträger erstmal geben. Wir betrachten hier den Übergang zwischen idealen Dielektrika und da kann sich eben eine solche Oberflächenladungsdichte nicht herausbilden. Das heißt, die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung ist am Übergang stetig. Und das können wir jetzt natürlich umschreiben auf, die, auf das elektrische Feld. Da kommen jetzt natürlich Epsilon 1 und Epsilon 2 mit ins Spiel. Und auch das könnten Sie wieder umschreiben auf ähm, das Potenzial. Ähm, wenn wir, wenn wir, auch, wir werden, äh, zusätzliche Bedingungen für das Potenzial verwenden, nämlich dass das Potenzial beim Übergang im Allgemeinen auch äh, stetig ist. Äh, es ist äh, tatsächlich sogar zweimal stetig differenzierbar. Das äh, haben wir in Elektrostatik ja auch andauernd verwendet. Wir haben Laplace-Gleichungen hingeschrieben. Wir haben Poisson-Gleichungen hingeschrieben. Da stehen ja überall die zweiten Ableitungen bezüglich der äh, Raumrichtungen äh, in der Gleichung drin. Und wenn das nicht zweimal stetig diffbar wäre, dann ginge das ja auch gar nicht. Äh, aufpassen muss man dann nur, wenn man an der, am Übergang so etwas hat wie eine zusätzliche Quelle fürs Potenzial, also einen Potenzialsprung erzwingt. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Sie eine Dipolschicht haben oder eine äh, Zellmembran betrachten, äh, wo Sie eben so eine Doppelschicht haben, eine geladene Doppelschicht. Schicht unter einen Potenzialsprung wirklich äh, provozieren oder diese Schicht durch einen Potenzialsprung modellieren, dann ist das anders, aber einfach an der Grenzschicht zwischen zwei Dielektrika äh, ist das äh, Potenzial stetig. Auch das werden wir äh, benutzen. Ja, Mit dem, was wir schon wissen, können wir jetzt natürlich äh, die Potenziale können wir uns den Potenzialen in V1 und V2 äh, annähern und zwar zunächst mal betrachten wir den Freiraum also wenn wir nur den Freiraum haben und unsere beiden Ersatzprobleme oder unsere beiden Teile unseres Ersatzproblems sind ja Freiraumprobleme dann wissen wir ja schon wie die Greens-Funktion aussieht also für v1 ist das die Greens-Funktion des Freiraums da steht eben epsilon 1 drin und für für V2 steht hier einfach ein Epsilon 2 drin. Und ich werde das an der Greens-Funktion einfach mit Epsilon 1 und Epsilon 2 markieren, damit das klar ist, was gemeint ist. Und es ist auch klar, dass wir zwischen äh, den greens funktionen auch einfach umrechnen können. Das skaliert natürlich einfach mit dem Verhältnis äh, der Faktoren Epsilon 1 und Epsilon 2. Wir könnten das auch auf die äh, greens funktion des Vakuums umrechnen. Äh, auch das, da steht ja hier unten einfach Epsilon 0. Ähm, das ist auch kein Problem. Das werden wir ganz am Schluss dann auch einmal ähm, benutzen. Wenn wir jetzt das erste Ersatzproblem oder den ersten Teil des Ersatzproblems ähm, betrachten, also die Berechnung in V1, dann können wir ja die Greens-Funktion des Volumens V1 oder die greens des Freiraums, der mit epsilon 1 gefüllt ist, verwenden. Sowohl für die Originalladungen als auch für die Bildladungen, die hier hinten stehen. Weil im Ersatzproblem ist das Material ja komplett über den gesamten Raumbereich erstreckt. Das hier vorne ist der Term für die Originalladung Q am Ort R' und hier hinten ist einfach der entsprechende Term für die Bildladungen, die ja dann minus Lambda von R' mal Q' Stern waren und in der Greens-Funktion stehen jetzt eben entsprechend auch die Bilder der Quellen, also T von R' sind ja unsere R-Sternchen. Das sind die Orte der Bildladung. Und äh, wir verwenden weiter die Eigenschaften, die wir schon gefunden haben, nämlich dass wir umwälzen können vom Quellpunkt zum Aufpunkt. Das heißt, wenn wir die, äh, das T äh, jetzt vom R' rüberholen zum R, dann müssen wir auch beim Lambda das vom R' auf das R umschreiben. Für das zweite Ersatzproblem geht das im Prinzip ähm, genauso. Also zunächst mal kann ich das auch so hinschreiben. Da ist jetzt überall das Gepsilon 2 drin, weil das gesamte Medium ja jetzt mit Epsilon 2, der gesamte Raum mit Epsilon 2 gefüllt ist. Ähm, das hier wären wieder die Originalladungen, Q mal Gepsilon 2 an den Orten R'. -Strich. Und ähm, äh, wenn ich in- V2-Berechne, hatte ich ja gesagt, setzen wir Quellen äh, Q-Sternchen-Sternchen Sternchen wieder an die gleichen Orte, wo auch die ursprünglichen Quellen waren. Deshalb steht hier das gleiche R' und dann kann man das natürlich zusammenfassen, kann, das, kann die Grinsfunktion hier ausklammern und dann ist das einfach Q plus Q-Sternchen-Sternchen G-Epsilon 2. Ähm, und ähm, wir haben ja hier es gibt jetzt mit dielektrika zu tun, das heißt, wir müssen noch mal, oder wir können uns noch mal anschauen, was passiert eigentlich mit den Gesamtladungen. Und da erinnere ich an das, was wir bei der isolierten Kugel äh, uns überlegt haben, nämlich, dass die Gesamtladung hier eigentlich erhalten ist, erhalten sein muss. Wir haben ja keinen wie bei ähm, ähm, isolierten, äh, wie bei, bei ähm, geerdeten, beliebig leitfähigen äh, Materialien haben wir kein unendliches Reservoir, aus dem äh, eine Ladung kommen könnte, sondern das Ganze ist als isoliert anzusehen. Und damit kann sich die Gesamtladung nicht ändern. Und das bedeutet aber auch, dass die Teilladungen, die ich hier in V1 einbringe und die Teilladungen, die ich, die ich in V2 einbringe, und die Teilladungen, die ich in V1 einbringe, insgesamt tatsächlich kompensiert sein müssen. Das heißt, das ist eine Nebenbedingung, die daraus folgt, dass hier keine Ladung aus dem Nichts entstehen kann. Und es ist eben auch kein idealer Leiter, der geerdet ist und das aus irgendeinem Reservoir schöpfen könnte. Das heißt, das ist eine wichtige Nebenbedingung, die hier sofort eigentlich aus der Ladungserhaltung folgt. Und das Ziel ist jetzt natürlich das Q-Stern, das lambda und äh, die Bildorte R', die ja T von R', R, die AT von R' äh, zu bestimmen. Und zwar so zu bestimmen, dass die Stetigkeitsbedingungen für die Felder äh, auf, äh, und für das Potenzial auf der Oberfläche von V2 äh, erfüllt werden. Äh, über diese Nebenbedingung hier, wenn ich das Q und das Lambda habe, dann habe ich natürlich auch das Q, das Q-Stern und das Lambda habe, habe ich auch das Q2-Stern. Deshalb steht das hier nicht nochmal extra äh, mit drin. Ja, und äh, um das rauszubekommen, was wir, um zu gucken, wie weit kommen wir, können wir denn jetzt hier kommen, äh, müssen wir einfach mal äh, losrechnen. Äh, das heißt, wir müssen mal anfangen und äh, die Stetigkeit des Skalarpotenzials äh, äh, für die Orte, die zur Oberfläche gehören, äh, uns anschauen. Also an, äh, das, das Skalarpotenzial ist überall stetig, aber das ist insbesondere auch stetig. Am Übergang zwischen den Materialien und das versuchen wir jetzt auszunutzen. Das heißt, wir wissen, dass die Differenz phi2 minus phi1 für R Element der Oberfläche gleich 0 sein muss. Und die Ausdrücke für phi2 und für phi1 haben wir uns ja gerade eben hingeschrieben. Das ist das hier, der Ausdruck für phi1. Für Und, äh, habe ich das richtig rum? Ja. Äh, na, vertauschen Sie lieber mal die Indizes hier an der Stelle. Schreiben Sie hier phi1 minus phi2, dann ist das konsistenter mit den Ausdrücken, die hier stehen. Ähm, ist ja für die Differenz, wenn die gleich 0 sein muss, vollkommen egal. Also schreiben wir phi1 minus phi2, weil das, was hier steht, der erste Term, das identifizieren Sie als das phi1. Und das, was hier hinten steht, ist das, was wir gerade als phi2 hingeschrieben hatten. Und jetzt erinnern wir uns an das, was wir für Lambda und t auf der Oberfläche äh, gefordert hatten. Also r liegt ja auf der Oberfläche. Und ähm, ähm, wir wollen für Lambda und für t wieder die gleichen Eigenschaften fordern, die wir früher auch schon gefordert hatten. Das heißt, wir fordern, dass Lambda von r für Punkte auf der Oberfläche gleich 1 ist. Und wir fordern auch, dass das T von r für Orte auf der Oberfläche gleich r selber ist. Das heißt also die Oberfläche auf sich selber transformiert wird. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, weil wir dann das Lambda hier nicht haben und hier natürlich dann schon zweimal die gleiche Greens-Funktion haben. Das gibt diesen Term q minus q Stern mal die Greens-Funktion. Und äh, diese Greens-Funktion hier hinten, das gy 2, das können wir ja auch durch gy 1 ausdrücken und brauchen dann diesen Korrekturfaktor Epsilon 1 durch Epsilon 2. Also dieser Term kommt von hier mit dem gy 2, was jetzt eben ausgedrückt worden ist als Epsilon 1 durch Epsilon 2 mal gy 1. Das muss 0 sein. Die Greens-Funktion wird uns nicht den Gefallen tun. Also wird dieser Klammerausdruck hier 0 äh, sein müssen und äh, wenn wir dann nochmal durch Epsilon 1 durchdividieren, bekommen wir diesen Ausdruck, wie er hier steht. Oder wenn ich das auf die andere Seite bringe, eben äh, die Gleichheit zwischen diesen Ausdrücken, wie sie hier stehen. Das ist schon mal schön und das können wir uns schon mal merken. Ähm, als nächstes, jetzt haben wir jetzt Stetigkeit des, Skalar, des Skalarpotentials, haben wir schon äh, ausgenutzt. Jetzt gehen wir zur Tangentialkomponente des Feldes äh, wieder auf den Orten der Oberfläche ne? und äh, äh, schreiben das aber hin in Form des Potentials, weil wir ja mit dem Potenzial rechnen, aber äh, Sie erkennen den Ausdruck wieder, das ist einfach Tangentialkomponente äh, des E-Feldes äh, ist stetig für Punkte auf der ähm, Oberfläche. Das heißt, das muss gleich 0 sein. Hier ist es nochmal hingeschrieben, und ja, jetzt brauchen wir jetzt zunächst mal einfach wieder nur einzusetzen. Also phi 1 ist der Ausdruck, den ich hier eingesetzt habe. Und hier setzen wir phi 2 ein. Das ist das, was hier hinten steht. Das erkennen Sie wieder. Den im nächsten Schritt verändern wir den vorderen Term erstmal nicht. Der bleibt wie er ist. Und hier bei dem hinteren Term, äh, äh, da ersetzen wir die Greens-Funktion. Also gehen wieder von gy 2 auf ein gy 1 über und brauchen dann wieder hier äh, diesen Korrekturterm. Das schreiben wir hier auf der nächsten Seite erst nochmal oben hin, äh, damit wir äh, hier nicht den Überblick äh, verlieren. Ähm, und äh, das nächste, was man sich überlegen könnte, wäre natürlich, dass man, wenn wir auf der Oberfläche sind, äh, wieder t von r und Lambda von R also Lambda von R zu 1 setzt und T von R gleich r setzt. Das geht aber hier so einfach nicht, weil das Ganze steht ja unter dem Gradienten und deshalb geht die Umgebung natürlich auch ein und ich kann das nicht einfach am Punkt punktuell ersetzen. Dafür müsste ich es erstmal aus dem Gradienten rausziehen. Äh, ähm, äh, deshalb darf ich das nicht machen. Ich muss also letztendlich weiterrechnen. Das ist ein bisschen mühsam, äh, aber nicht schwierig. Also wirklich nur mühsam. Ähm, ja, und äh, wir schreiben das erstmal hin. Also was wir auf jeden Fall natürlich rausziehen können, ist das Q aus dem Gradienten. Das ist ja nicht von äh, R abhängig. Und ähm, ja, dann können wir den Gradienten natürlich auch äh, einzeln auf die verschiedenen Terme loslassen. Das heißt, wir können das erstmal der Reihe nach hinschreiben. Und hier ist wirklich nichts anderes passiert, als dass wir den Gradienten auf die einzelnen Summanden durchgezogen haben. Dann bekommen wir den Ausdruck so wie er ähm, hier steht. Und ähm, interessant ähm, ist jetzt ähm, der Term, der hier steht, weil hier steht natürlich stehen zwei Funktionen, die von R abhängig sind. Nämlich hier das Lambda von R und hier noch das groß T von R. Das T kennen wir gar nicht, aber das, der Gradient ist natürlich bezüglich von R. Das heißt, das, das ist etwas, was wir uns gleich nochmal wirklich anschauen müssen. Vorher gucken wir aber, was wir zusammenfassen können. Wir haben ja hier auf jeden Fall schon einen Term, der mit ähm, n Kreuz Gradient g Epsilon 1 ist und hier haben wir auch einen Term, der mit n Kreuz Gradient g Epsilon 1 äh, steht. Und diese beiden Terme können wir auf jeden Fall schon mal zusammenfassen. Das ist dieser hier und das, was hier der zweite Summand, der hier steht, das ist genau der Term von hier oben. Da ist also noch nichts weiter passiert. Ähm, wenn wir jetzt weiter rechnen, dann müssen wir hier nach Produktregel ähm, das natürlich ähm, ausrechnen. Ähm, und das gibt dann erstmal den Vorfaktor mal n Kreuz Gradient Lambda. Da ist also g 1 von t von r und r' vor den Gradienten gezogen worden. Äh, Dafür brauche ich aber jetzt noch einen zweiten Term, indem ich den Gradienten nur auf diese Greens-Funktion äh, anwende und dafür das Lambda nach vorne schreibe. Das heißt, das ist einfach Produktregel hier. Dieses hier wird nach Produktregel so hier unten hingeschrieben. Ähm, ja, die erste Zeile äh, ist wieder, da hat sich nichts verändert. Das ist die erste Zeile von hier. Und in der zweiten Zeile, da können wir... Ähm, ähm, äh, äh, folgendes machen. Ähm, wir haben ja ähm, wenn wir uns das hier anschauen, hier haben wir das g epsilon 1 von T von R jetzt ja inzwischen außerhalb des Gradienten stehen. Ähm, und äh, wenn es außerhalb vom Gradienten steht, dann wird es ja lokal ausgewertet. Das heißt, R liegt jetzt auf der Oberfläche und wir können dann T von R an dieser Stelle tatsächlich durch R ersetzen. Das ist diese Vereinfachung. Und hier hinten steht aber nach wie vor eben Gradient angewendet auf diese greens funktion wo noch die Transformation drin steht, wo wir also das Problem haben, was ich eben schon angesprochen habe, dass der Gradient bezüglich R ist und hier aber nicht R alleine steht, sondern T von R. Das ist hier oben nochmal mal hingeschrieben. Das ist einfach nochmal übernommen, die Formel von der vorhergehenden Folie. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt wirklich, wie wir hier hinten mit umgehen. Und was wir hier ausnutzen können, ist, dass wir ähm, angenommen haben, dass T stetig differenzierbar ist und dass auch T angewendet auf T von R wieder zurückführt. Und in diesem Fall, zumindest in diesem Fall, gilt, dass der Gradient bezüglich R angewendet auf die Green's Funktion, wo hier tr im ersten Argument steht, das Gleiche ergibt, als würde ich den Gradient bezüglich tr bilden. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, dass das, dass das gilt. Damit lässt sich nämlich der Ausdruck natürlich weiter zusammenfassen, indem Gradient von R, G von tr ja nichts anderes ist als Gradient bezüglich tr, g von tr, r', r' ähm, ähm, kann ich hier auch wieder einfach die Variable r setzen. Das ist ja dann genau das Gleiche. Ähm, und damit äh, habe ich hier wieder eine Größe n Kreuz Gradient g Epsilon 1 r, r'. Und das gibt einen weiteren Beitrag, den ich hier vorne mit dazu schreiben kann. Jetzt eben mit einem zusätzlichen Minus-Q-Sternchen. Das ist das Minus-Q-Sternchen, was jetzt hier auftaucht. Ja, und aus der Stetigkeitsbedingung für das Potenzial wissen wir aber schon, dass dieser Term hier auf jeden Fall null ist. Das heißt, was hier letztendlich noch stehen bleibt, ist, dass dieser zweite Summand gleich 0 sein muss. Die Ladung wird es nicht sein, die Green-Funktion wird es nicht sein. Also muss hier diese Komponente des Gradienten verschwinden. Also wir wissen, wir haben jetzt gelernt, dass für Punkte auf der Oberfläche von V2, für alle Punkte auf der Oberfläche von V2, gelten muss, dass n Kreuz Gradient Lambda von R gleich 0 sein muss. Leider sagt uns das noch nicht so viel über Lambda selber aus, aber es ist als Zwischenergebnis auf jeden Fall mal festzuhalten. Wir können jetzt exakt die gleiche Rechnung machen auch durchführen nicht für die tangentialkomponente des E-Feldes, sondern wir hatten ja noch eine weitere ähm, äh, Stetigkeitsbedingung für die Normalkomponente ähm, des ähm, äh, elektrischen Feldes, eigentlich der dielektrischen Verschiebung, aber dann eben ähm, auch des elektrischen Feldes, wenn wir das transformieren. Ähm, und es stellt sich heraus, dass die Rechenschritte, die dabei zu machen sind, genau die gleichen sind. Deshalb mache ich das nicht nochmal. Es ähm, sind wirklich exakt die gleichen Schritte, die dann anfallen. Und wenn man das macht, bekommt man eine ganz analoge Beziehung, wie wir hier hatten, eben für n Kreuz, also letztendlich für die Tangentialkomponente ähm, äh, des Gradienten von Lambda, bekommen wir jetzt auch noch eine Nebenbedingung für die Normalkomponente ähm, äh, des äh, Gradienten von Lambda. Naja, und wenn beide auf der Oberfläche gleich Null sein müssen, dann muss natürlich tatsächlich der Vektor selber, also Gradient Lambda äh, von R auf der Oberfläche verschwinden. Das ist das, was wir jetzt letztendlich äh, daraus gelernt haben. Wir ähm, wissen immer noch nicht, wie Lambda ist, aber wir wissen, welche Bedingung an ein Lambda geknüpft werden muss. Was haben wir also inzwischen äh, äh, dann insgesamt äh, herausbekommen? Wir haben aus der Konstanz der Gesamtladung diese Beziehung hier bekommen. Das heißt, wenn wir das Lambda und das Q-Stern haben, dann haben wir auch das Q2-Stern. Äh, wir haben aus der Stetigkeit des Potentials diese Beziehung hier äh, bekommen. Und wir haben aus der Betrachtung der normalen Tangentialkomponente des Feldes am Übergang zwischen den Materialien diese Nebenbedingung äh, bekommen, die an der Oberfläche von V2 für äh, das Lambda von R eingehalten werden muss. Wir haben aber noch keine allgemeine äh, Lösung für Lambda. Aber das Lambda ist ja dieser geometrieabhängige, ist diese geometrieabhängige Funktion, die uns unsere Ladungen skaliert. Und wir haben Zwei Beispiele schon kennengelernt, ähm, wo wir ein Lambda verwendet haben, das diese Bedingung hier erfüllt, nämlich ähm, bei der äh, ups, hier muss Ebene stehen, bei der Ebene und beim Zylinder, gerade eben nicht bei der Kugel, bei der Ebene und beim Zylinder, äh, da haben wir mit Lambda von R gleich 1 gerechnet. Und wenn Lambda konstant ist, dann ist Gradient von Lambda natürlich gleich 0 überall und insbesondere auf der Oberfläche. Das heißt, wenn wir Lambda von R gleich 1 setzen und damit Ebene und Zylinder vielleicht behandeln können, dann wird das Ganze natürlich einfacher. Wenn Lambda gleich 1 ist, dann sehen Sie sofort, dass dann eben Q-Stern gleich Q2-Stern ist. Und wenn Q-Stern gleich Q2-Stern ist, können wir diese Beziehung hier auch auflösen und können Q-Stern in Abhängigkeit von Q direkt hinschreiben. Das heißt, es besteht die Hoffnung, dass man hier sowohl für die Ebene, nicht Kugel, für die Ebene und auch für den Zylinder ähm, mit dem Verfahren, was wir hier jetzt haben und auch mit den Transformationen, die wir schon für Grenzfläche zu äh, ideal leitenden Metallen hergeleitet haben, ähm, auch äh, dieses Problem der dielektrischen Spiegelung äh, behandeln können. Aber was dazu kommt, ist eben, dass wir jetzt nicht nur das Lambda haben, was uns die Bildladung skaliert, sondern wir haben eben, äh, wie Sie hier sehen, die Ladung, die wir platzieren, ist ja Lambda mal Q-Stern. Und Q-Stern ist jetzt nicht einfach nur Q, sondern Q-Stern ist jetzt auch noch ähm, äh, abhängig davon, wie ähm, die wie Epsilon 1 und Epsilon 2 ist. Und Sie sehen auch, wenn die Materialien gleich sind, dann ist eben zum Beispiel q2, äh, q' gleich 0, damit ist auch q2' gleich 0. Dann brauche ich überhaupt nicht zu spiegeln. Äh, ist aber auch klar, weil dann habe ich ja auch gar kein ähm, Randwertproblem. Dann habe ich ja ein homogenes Material. Kommt also richtig raus. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, es besteht die Hoffnung, dass man das jetzt eben wirklich für, den, für die Ebene, nicht Kugel, für die Ebene und für den Zylinder auf diese Art und Weise auch hinbekommt. Und wir schauen uns das jetzt für die Ebene auch tatsächlich nochmal an. Die Geometrie wäre also wieder so, wie wir sie auch kennen. Ähm, ähm, Volumen 1 mit Epsilon 1, Volumen 2 mit Epsilon 2, ein Aufpunkt R, ein äh, Quellpunkt R', wo die Ladungen Q sitzen, wo aber tatsächlich auch die q 2 Stern hinkommen, die, wie wir ja jetzt ja wissen, gleich den Q-Stern sind. Und ähm, bei T von R' sitzt eben eine Ladung minus Q-Stern, jetzt nicht minus Lambda Q-Stern, sondern nur minus Q-Stern, weil Lambda ist ja gleich 1. Und äh, dieses Minus-Q-Stern, das wissen wir auch schon, wie groß es ist, das ist Minus Epsilon 2 Minus Epsilon 1 durch Epsilon 2 plus Epsilon 1 mal Q. Ähm, und damit können wir dann eben in V1 formal ähm, äh, natürlich wieder ähm, die Lösung äh, hinschreiben. Das ist ja ähm, äh, Q mal die freiraum greens funktion mit der Dielektrizitätskonstante Epsilon 1, weil wir davon ausgehen, wenn wir in V1 berechnen, dann ist eben überall Epsilon 1. Überall nur, dass eben diese Bildladungen noch außerhalb des Volumens existieren an den transformierten Punkten. Und das Lambda taucht hier nur deswegen nicht auf, weil es eben 1 ist. Deshalb hier einfach minus Q-Stern. Und das Q-Stern kennen wir ja. Das ist jetzt hier einfach nochmal eingesetzt. Also zusammen mit dem Q, was jetzt vor die Klammer gezogen worden ist, ist das einfach das Q-Stern. Und natürlich können wir das, und das machen wir jetzt auch, auch auf die Vakuum-Greens-Funktion des Freiraums umschreiben. Also wenn ich den Index hier weglasse, dann ist die Vakuum-Funktion jetzt gemeint, und dabei ist natürlich dann einfach der Faktor Epsilon 0 durch Epsilon 1 nach vorne zu ziehen. Das wäre also ähm, diese. Und ähm, im zweiten Teil kann ich jetzt natürlich dann in V2 das analog berechnen. Jetzt tue ich so, als wäre das gesamte Medium mit Epsilon äh, äh, 2 gefüllt. Die ersten Bildladungen, die gibt es jetzt natürlich nicht. Das heißt, im V2 ist jetzt überhaupt keine Bildladung und alle Ladung ist jetzt im Ursprungsvolumen, ähm, äh, nämlich die ursprünglichen Ladungen und die Ladungen Q-Sternchen-Sternchen, -Sternchen, von denen wir wissen, dass sie jetzt genauso groß sind, nur mit unterschiedlichen Vorzeichen wie eben ähm, die ähm, Q-Stern. Und dann kann ich mir das wieder formal über die greens funktion äh, hinschreiben. Das ist die GreensFunktion, die freiraum greens funktion für das Medium, das komplett mit Epsilon. 2 gefüllt ist. Ich brauche hier nicht zu transformieren, weil die sind an den gleichen Positionen festgehängt. Und hier ist es noch geschrieben mit Q und Q-Sternchen-Sternchen. -Sternchen. Aber natürlich kann ich jetzt auch Q rausziehen und dann bekomme ich hier 1 plus und dann eben dieser Skalierungsfaktor für die Ladungen. Und auch das kann ich umschreiben auf, ähm, auf die, äh, die Freiraumgreens-Funktion des, ähm, äh, des Vakuums, indem ich hier wieder äh, mit Epsilon 0 durch Epsilon 2 äh, skaliere. Und ich könnte es auch, wenn ich es so haben möchte, wie hier oben mit einem gemeinsamen Faktor Q Epsilon 0 durch Epsilon 1, kann ich das auch umschreiben. Und wenn Sie das machen, dann brauchen Sie nur entsprechend durchzumultiplizieren, äh, stellen Sie fest, dass sich hier dann einfach das Vorzeichen ändert, sodass wir also Ausdrücke bekommen, die äh, sehr schön ähm, symmetrisch äh, hier äh, nochmal äh, dargestellt sind. Und letztendlich haben wir jetzt äh, die äh, problemangepasste Greens-Funktion damit auch hingeschrieben. Sie ist jetzt allerdings in einer geteilten Definition hingeschrieben, nämlich in der Art und Weise, dass wir einmal in V1 und einmal in V2 das Ganze getrennt betrachten müssen. Ja, und äh, Damit wären wir jetzt auch am Ende dieses, dieser kleinen Vertiefungsserie angekommen. Sie haben gesehen, dass äh, dieser Formalismus, den wir hier gewählt haben, mächtig ist, um äh, Sachen zu betrachten, die wir bisher in der Form äh, noch nicht so ohne Weiteres betrachten äh, konnten. Und ähm, äh, Sie können selbstständig mal überlegen, ob Sie auch äh, äh, das Problem der äh, Ladungs-, des Ladungsfadens äh, vor einem dielektrischen Zylinder hier äh, vielleicht mit diesem Verfahren gelöst äh, bekommen. Und äh, ja, wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Vielleicht auch Anmerkungen dazu, welche anderen Vertiefungen Sie sich wünschen würden. Gut, äh, dann verbleibt mir nur, äh, mich für Ihre Aufmerksamkeit äh, recht herzlich zu bedanken. Alles Gute für Sie.